Im Zuge der Gründung von Unternehmen muss eine Wahl der Rechtsform erfolgen. Unternehmen können dabei in unterschiedlichen Rechtsformen betrieben werden. Diese lassen sich wie folgt untergliedern. Zum einen lassen sich Einzelunternehmen, eingetragener Kaufmann, eingetragene Kauffrau und Gesellschaftsunternehmen unterscheiden. Gesellschaftsunternehmen sind privatrechtliche Vereinigungen von Personen, natürliche oder juristische, zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks. Gesellschaftsunternehmen können wiederum in Personengesellschaften und Kapital- und Gesellschaften unterschieden werden. Im Bürgerlichen Gesetzbuch BGB findet sich die sogenannte Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. GBR oder BGB Gesellschaft. Im 705 fortfolgende BGB. Im Handelsgesetzbuch HGB werden die beiden Gesellschaftsformen erstens die offene Handelsgesellschaft OHG in den Paragraphen 105 fortfolgende HGB sowie zweitens die Kommanditgesellschaft KG in den Paragraphen 161 fortfolgende HGB unterschieden. Diese beiden Rechtsformen werden in anderen Lehrvideos auf diesem Kanal ausführlich vorgestellt. Geprägt sind die beiden Personengesellschaften durch folgende Eigenschaften. Erstens enges persönliches Verhältnis der Gesellschafter zum Unternehmen. Zweitens persönliche Haftung der Gesellschafter. Drittens Geschäftsführung durch die Gesellschafter. Und viertens in der Regel reicht die Erstellung eines einfachen Jahresabschlusses Bilanz sowie G- und V-Rechnung. Bei den Kapitalgesellschaften werden die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach dem Paragraphen 1 fortfolgende GmbH-Gesetz sowie die Aktiengesellschaft (AG) in den Paragraphen 1 fortfolgende Aktienges Aktiengesetz unterschieden. Beide Rechtsformen werden in anderen Lehrvideos in diesem Kanal noch ausführlich vorgestellt. Geprägt sind die beiden Kapitalgesellschaften, also GmbH und AG, durch folgende Eigenschaften Erstens Häufig keine persönliche Bindung der Gesellschafter zum Unternehmen. Im Vordergrund steht die Kapitalaufbringung. Zweitens Keine Pflicht zur, Mit zur Mitarbeit der Gesellschafter in den Unternehmen. 3. Erstellung und Veröffentlichung eines ausführlichen Jahresabschlusses. Bilanz, G&V-Rechnung, eventuell Lagebericht. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen ein Überblick zu den Rechtsformen von Unternehmen gegeben. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.